Ich hab vergessen, mich umzuziehen. Egal. Jetzt käme jemand herein. Aber oh, wer könnte das sein? <lacht> Haben wir mit denen schon zwei? Aber oh, es hat b rang Hallo, Guten Morgen star cool ja hi. und warum mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu feuer Emblem Engage ich muss mal jetzt kurz gucken und zwar Boom. Das erste Mal, dass wir im B-Rang ja im B-Rang Aufweckung bekommen ich habe jetzt keinen Unterschied gesehen, aber nur andere Lines würde ich sagen. Ne? Na, bevor wir es vergessen, ich schon wieder heraus trenne wie ein Idioten, ne, holen wir uns hier schnell die Bandgespräche, die ich auf Screen freigeschaltet habe. Das sind nur zwei, also Gott sei Dank. Und zwar habe ich die mit Rosado und und äh, Gold Mary geholt für My left damit die auch Erfahrungspunkte plus bekommen. So ein Junge oder ein Mädchen. Na, ja, warte mal ab, bis ihr irgendwie die, die casual Klamotten von Rosado seht. Hier im Sommer. <lacht> <lacht> warte davon also muss ich n... <lacht> da kann ich schon wieder so out of context irgendwie ich tue mal auf dem discord selber irgendwie so sachen out of context posten <lacht> ja, letztens irgendwie die äh, unterhaltung zwischen den hauptcharakter und lapis Oh, deine, deine Finger bewegen sich so schnell. Während sie nicht mal im Screen ist. Und der Hauptcharakter nur so einen überraschten Gesichtsausdruck hatte. So, ähm, ausgehen habe ich jetzt nicht so viel gemacht. Ich habe ein paar Supports freigeschaltet. Das sind jetzt aber nicht so viele, glaube ich. Mit dem habe ich nur einen Support freigeschaltet durch Kieselsteine werfen. Äh, ich meine Geschenke geben. Also, ja, hat sich nicht viel getan. Hallöchen. Cool. Ja, Vergesst mich umzuziehen, ich wollte was anderes anziehen, aber man solls. so lichter. Nein, cool. So, ähm, Ich habe im letzten Part ja einige Charaktere hochgelevelt oder die Klassen wechseln lassen. Ne? Kurz ich mal einen an ne? Lapis Schwertmeister. Cool, mm, ich habe Anna entwickelt und zwar habe ich sie hier zum Krieger gemacht, einfach nur weil beserker haben wir schon. Hier die Kollegin hier Panett, ne? Sie ist schon eine Berserkerin und und Wenn er sich entwickelt, kann glaube ich auch nur ein Berserker werden, ne? Wir checken das hier noch mal gemeinsam, ne? Okay, ich habe nur zwei Ziegel. Äh, okay, aber als ich letztens nachguckt, hab, konnte nur zum Berserker werden, ne? Das heißt, sie ist die einzige Kriegerin, die wir haben, ne? Ich weiß nicht, ob ich mit ihrer mit ihrer Fashion stil irgendwie, habt ihr mir gefällt, weil vom allen Charakteren, ne? Warum hat sie irgendwie die die aufreißendsten Klamotten. Weißt du, das zehnjährige Mädchen ne? <lacht> zeigt am meisten Skin. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Äh, nebenbei. Krieger und Bögen. Also Krieger haben normalerweise... Äh, Krieger und Bögen. Exo und Bögen. Krieger haben normalerweise ex und Bögen. Ne? Und ich habe gesehen. Ich hatte ja eine Orkanaxt, ne? Was eine magische Axt ist, ne? Und ich habe einen Sonnenbogen, was ein magischer Bogen ist und anna hat halbwegs gute magie das heißt sie kann jetzt hier so beide diese magischen waffen auch einsetzen was nicht schlecht ist fogado war glaube ich auch nicht schlecht der wäre auch gut für den sonnenbogen ne? und ja ich mache jetzt auch schon irgendwie so sachen wo ich irgendwie weil nicht so online nachgucke ne? ich habe irgendwie keine ahnung ich habe mich schon entschieden gehabt dass ich sie zum kriegerin mache aber ich habe dann irgendwie so online so nachgeguckt so ey boah, der typ sieht so cool aus ne? Aber also ich habe irgendwie so online so mal bei google eingegeben so ja, pf, machen wir äh, keine ahnung feiern engage anna warrior oder berserker right? habe ich dann so eingegeben und äh, einfach nur um zu gucken was andere leute anna so machen ne und ich habe voll oft gefunden dass äh, alle leute immer gesagt haben oh, nein anna hat eigentlich voll dem versteckt hohen magie wert das heißt, sie wird zum besten Magier im ganzen Spiel, wenn du sie zum Magier machst. Also macht sie zum Magier, und das sind wieder so Sachen, ne? die wirst du noch nie im Leben herausfinden, wenn du das Spiel normal spielst. Ne? Das sind wie die e.V. in Pokémon. Ne? Wenn du halt nicht online nachgucken willst dann würdest du nie darauf kommen, dass irgendwie ein Radfratz oder so zum Beispiel eine Initiative e.V. bekommen äh, dir gibt oder so, ne? und da, wenn du vier davon sammelst pokémon irgendwie ja initiative levelt irgendwie so was sagt dir das spiel nicht ne? das so was sagt der pokémon kein einziges pokémon spiel sagt einen das, ne? da, da kommst du nur darauf wenn du irgendwie wenn du irgendwie äh, online nachguckst oder hat spiel hex oder irgendwie so Ne, genauso ist das wie im feiern jeder jeder charakter hat seinen eigenen spezifischen wachstumswert für jeden für jedes attribut aber da wirst du nie herausfinden, wenn du nicht irgendwie als spiel oder online nachguckst, ne? da wird, weil da wird nie irgendwo angezeigt. Da kannst du nirgendwo anzeigen, das wirst du nie herausfinden. Das wird wahrscheinlich auch nie irgendwie herausfindbar sein in der Zukunft. In feiern beim Spielen von daher auf diese Information hast du keinen Zugriff. Ne? Also, wie er woher sollst du irgendwie dann wissen? Ne? Ich hätte nie im Leben irgendwie darüber nachgedacht, sie zum Magier zu machen, auch wenn sie so einen etwas höheren Magiewert hat Aber ja, anscheinend keine Ahnung. Die Leute machen hatten die sehen einfach den Wachstumswert von einem Charakter und denken sich, ja, diesen Charakter kann man benutzen, diesen Charakter kann man nicht benutzen. Und dann, weiß nicht, das finde ich ein bisschen doof. außer will ich keinen Charakter irgendwie in Klassen wechseln lassen, mit denen die, weiß nicht, nicht angefangen haben. Ich will zum Beispiel keine Ahnung, nee. Uh, junaka sie ist als Diebe in die bin ne? ich reingekommen. Ich würde sie nie im Leben irgendwie zu weil nicht eine Beserkerin machen oder so. Als ne? Zitrin, sie ist als Magier reinkommen. Ich würde sie nie zum pegasus oder irgendwie so was machen. Ne? Macht für mich so, das ruiniert irgendwie so meine Immersion. Ne? So auf ähm, Screen habe ich dann noch mal John endlich mal weiterentwickelt, weil ich habe mich dann endlich doch mal entschieden. Einfach nur so: Ja, das Problem mit John war. Ne? Der Typ hatte irgendwie bessere Werte für einen Kampfmönch oder was auch immer die entwickelte Klassennummer von Kampfmönch ist, Kampfmeister, weil er voll den hohen defensive Wert hat. Ne? er hat jetzt Abwehrhaltung, also er hat jetzt im Schnitt so 19, 18 Verteidigung, ne? was ganz schön hoch ist. Ne, ich meine Vergleich zu Fram, ne? mit ihren mit ihren elf Verteidigung, das hat verdammt oder 9, weil sie Verteidigung plus 2 hat, ne. Und der hat noch nicht mal Verteidigung plus, also das ist ganz schön viel, ne? also er wäre irgendwie ja super von Kämpfern gewesen, gewesen. Ne? Die Sache jetzt allerdings er, von der Kleidung, er hätte gern hätte er genauso ausgesehen wie Fram, nur halt in Grün. Ne? Alles, was sie ja im Pink hat, hätte er dann in Grün gehabt und keine Ahnung, das hätte mich ein bisschen gestört. Ja, als ich ihm zum Oberpriester gemacht habe, dass die gleiche Klasse die auch. Äh, Pandreo hat da sieht er wenigstens anders aus Ne, Guck mal, die beiden sehen vollkommen anders aus ja ich meine die haben beiden so oben aber die sehen vom designer mäßig anders aus so ein bisschen ne? und ja mir ist das wichtig ne? ich möchte nicht zwei charaktere haben die genau gleich aussehen von der Kleidung, her ich werde da wahrscheinlich nicht drum herum kommen irgendwann aber ich versuche so viel wie möglich hier, keine ahnung zu vermeiden ich habe jetzt mit john als oberpriester einen charakter der Verteidigung 24 und Resistent 25 an ist ja noch diese ganzen Momente, wo ich irgendwie gegen... Weil, weil ich muss, da, da ist irgendwie eine Gruppe von Gegnern, die ich anziehen muss, ne? Und, äh, Keine Ahnung. Die sind irgendwie gefüllt mit verschiedenen Leuten. So einer macht Magie-Schaden, einer macht physischen Schaden. Also ich kann nicht diesen Charakter da reinpacken, weil wenn ich den reinpacke, dann... Keine Ahnung. dann tankt irgendwie die normalen jetzt, aber der Magier macht den fällig. Oder umgekehrt ich habe jetzt einen charakter der jetzt vollkommen den ich jetzt vollkommen sicher in jede situation reinstecken kann und der alles tanken kann weil er genauso viel verteidigung wie resistenz hat also ja das ist schon ganz schön krass also das ist keine ahnung und angeblich soll john gar nicht so viel verteidigung haben habe ich auch irgendwann mal irgendwie so nachgeguckt so alle leute haben sich mal beschwert oh, john hält nicht so viel aus mich ne? auf den Arm nehme, der hat. Der hat so viel verteilung wie mein einer meiner Ritter, ja. ja okay, das ist genug. Äh, so reden wir mit, mit den Leuten. Muss ja euch, ich muss ja euch so irgendwie updaten, ne? Also einige Änderungen, ja. Das gucken zu Support an. <lacht> ich muss euch einmal ja erzählen was sich so geändert offscreen, ne. screen mir <lacht> im Kopf so durchschwert <lacht> もっとバツン。値段の式がもっと上がるので 俺が必要以上 so 頑張っ ausrichten ne? gehört ne? okay cool yo. So, wir sind noch nicht fertig wir haben noch ein paar andere ja, weil siedal in ich weiß mal ob praktisch hat er noch was, aber das war abwechseln ja, aber es hat keinen Effekt auf das Gameplay. Um oh, nein, oh, <lacht> ja, Kaimo. Was hört ihr? Mirai. Zukunft, ja. Das wusste ich. In Future Diary, Mirai Niki. どうなってしまうのか心配なのよ。国<笑><笑> Das Königreich gibt es da nicht mehr. Nanimo Mienai. So, lege, Ich sage So, so. so, so. Okay, dann habe ich hier... Ach ja, mit dem Bein habe ich, ne? Ich hatte irgendwie... Wer war es? Ich glaube gold mary hatte ich irgendwie gar nicht gefunden. Ich konnte ja gar kein Geschenk geben. Hm. Irgendwie weil ich nicht. jetzt irgendwie einen Tag später oder so habe ich sie dann irgendwie mal gefunden. Also... Ja. Er beschreibt Bilder auf solche. Hat einfach nur cooles Bild. Genauso wie mit dem Essen, ne? Immer wenn ich irgendwie einen Charakter höre, wie... <lacht> Immer wenn ich höre, wie ein Charakter irgendwie Essen beschreibt, ne? Oh, die Soße mundt so sehr mit dem Geschmack und entfaltet das Aroma mit diesen einen Teilen, diesen, diesen Gericht perfekt. Oh, ich habe nur wer, wer beschreibt, essen so sagt einfach nur schmeckt gut. もちろん協力しますよ。やった。ありがとう so. Worin guckst du denn hin? Guck ich denn hin? Habe ich dann vorher hingeguckt? Machst du nach mein Mein Kopf geht nichts vor sich. Sehr hohe Ara Ara Energy. Von ihr. Nein, bitte nicht. Da sind so viele Out of Context Sachen, die ich posten kann bei Discord. und ich weiß einfach jeder andere auf youtube jede andere person auf youtube die dieses spiel spielt ist wahrscheinlich voll enttäuscht vom hauptcharakter <lacht> ist so dieser typische Charakter wie Camilla hier aus Feiern im was der schlechteste Charakter im Spiel ist, nach äh, Corinne, und ich meine nicht gameplayweise. Hey, hey, でも、はい。 ist der ja nicht irgendwie voll ist ja? der ortensia nicht irgendwie F F gefolgt sollte voll nicht leiden können lassen sie will die niedlichste sein ja, das das ja, ist die Böse. Ich zum schlechtesten Koch aller Zeiten. Dann haben wir Alfred und Temera. Hauptklagte, United. Sind beide übrigens noch nicht weiterentwickelt. Muss ich mal ändern langsam. これから<笑> 一緒うん。 wie viel stemmst du denn so? Was Was ist die Schlagzeile? Gut, dann aber von Essen sprechen, ne? verschnaubulisieren schon wieder. Fragen du willst eindeutig so oft für uns kochen, nur andere Charaktere hier haben. Ah, ja, gute Frage. Ja, ne. Und Rosemary, ne. schon jeden, ja. Mhm. Rosado und Hortensia, ne, ja, ne? So alles bis auf resistenz hört ich mit Bären, hat man nicht letztes schon. Schokolierte Orangen. Um Experte. Ja, okay. Ich war zwar keine Stärke, aber... Äh, Orange. Orange ist Obst, ne? Ja. Attacke! sogar tatsächlich ja. ein Gespräch freigeschaltet. <lacht> an, ne? da oh, hat gar nicht so viel uh -oh. <lacht> Er weiß nicht so gut glaube ich aber egal so ihr beiden Geht euch an die gurgel ich <lacht> Ich ja, ja, posieren, und zwar nackt. Ich will dich posieren, und zwar nackt. 何言ってるはい。げんじましたね、豪華。完璧な決め顔。もう 1 ありがとう。あら。 Okay. Cool. So dann können wir ja jetzt weiter. Ich habe gerade nachgucken, ich muss immer nachgucken. Ich bin paranoid. Gott, ich habe meinen, ich habe meinen Köter hier hinter mir laufen. Nein, geweckt. So, irgendwas wollte ich noch ansprechen, aber mir fällt es gerade nicht ein. naja ah, ja, ähm, ich konnte Corins Dingens hier... Corin? Oder Erika? Erika, ne? Hier. Nein, hier, gravieren. Ich zwar, und zwar hier, Erika, ne? Ja. Ich konnte Erikas Effekt irgendwo hier reinpacken. Und zwar bei ihr ist irgendwie gesagt komisch sie gibt treffer und Kritsche, ne aber gibt dafür minus 20 ausweichen und minus krit abwehr was mehr oder weniger bedeutet das ist eine sehr gefährliche fähigkeit ne? ich werde immer treffen wahrscheinlich und kritische treffer werden auch sehr wahrscheinlich aber wenn der gegner mich kontert dann trifft der garantiert und kritet mich wahrscheinlich sogar das heißt war ein bisschen schwer herauszufinden, habe ich erst gedacht, wo ich das reinpacke. Ich habe es aber letztendlich hier in Donner reingepackt. Erstens, weil ich noch kein Zauber glaube ich verbessert hatte mit so einer Gravierung, und zweitens, mit Donner plane ich sowieso nicht irgendwie hier in Reichweite von Gegnern zu sein. Was bedeutet, ja, ich habe jetzt einen Fernangriff, der höchstwahrscheinlich treffen wird und vielleicht sogar krittet. Aber ich darf mich damit nicht irgendwie in Reichweite von Gegnern einstellen weil dann bin ich sowas von tot. Vor allem Donner wiegt auch noch eine ganze Ecke. Das heißt, irgendwie, ich werde wahrscheinlich gedoppelt und dann werde ich nicht ausweichen können und der Gegner wird mich höchstwahrscheinlich kritten. <lacht> also ja, das ist sehr gefährlich. Deswegen musste ich diesen Effekt in irgendeine Waffe reinpacken, mit der ich nicht Gefahr auf gekontert zu werden. Ne? So, dann sind wir ja fertig. Ne? Ich möchte mal kurz zur Weltkarte gucken. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, die Story weiter zu spielen. Ne? Oh, diesmal wurde ich nicht geweckt. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, ne? warum jetzt hier so ein merkwürdiger Cut kam. Ne? So auf folgendes: Wir gehen jetzt erstmal. Ich wollte einfach nur zeigen, hier oh, ich habe jetzt Eiches Klamotten an. Ne? So ein kleiner Hinweis, was als nächstes kommt. Ne? Ich meine, ihr habt sicher schon. Ihr habt sicher schon irgendwie den Titel gelesen und hat Thumbnail gesehen, deswegen wisst ihr, was jetzt los ist. Ne? Aber folgendes, ne? Ich habe gestern aufgenommen, so wieder drei Stunden, und ich habe folgende Map versucht, ne? Die hier. Vor, äh, Flora Mühlstadt, Kapitel 17. Ich sehe gerade, da sind Spoiler auf der Karte. Und ähm, ja, ich habe drei Stunden an dem Kapitel gesessen und habe es nicht geschafft. Das Spiel... Weiß nicht. Das Kapitel war unglaublich schwierig und ich wollte jetzt nicht einen dreistündigen Part hier hochladen oder zwei einstündige Parts, anderthalbstündige Parts, wo ich mich um das Kapitel kümmere und ja, dann tue ich irgendwann noch mal einen dreistündigen Part hochladen oder zwei anderthalbstündige Parts, weil das wäre ein bisschen zu viel Verschwendung, finde ich. Ne? So, deswegen machen wir Folgendes, ne? <lacht> Mein ersten äh, meinen ersten Versuch vom Kapitel 17 werdet ihr nie sehen, nee? weil mein Gott das habe ich nicht geschafft. Das ging nicht. Habe ich, weiß nicht ich bin noch nicht game over gegangen, aber mir ging die Zeitkristalle aus und es war einfach unmöglich. Meine Charaktere waren zu schwach. Die Gegner waren zu stark. Ich hatte vielleicht nicht die richtigen Charaktere. Ich habe einmal eine untergelevelten Charaktere mitgenommen, was vielleicht nicht so eine gute Idee war, weil mein Gott, das war. Richtig heftig. Ich habe all diese Charaktere vorbereitet gehabt. Mitgenommen. Und ja, das hat es nicht so gebracht. Und ja, Kapitel 17 habe ich einfach nicht geschafft. Und deswegen versuchen wir uns erst einmal hier an diese Nebenquest hier von... Das war die von Ike, ne? Ein Ort von großer Bedeutung für Emblem Ike Und Schauplatz einer Prüfung für den Würmgott. Festung der Hoffnung und ja dann müssen wir ein bisschen trainieren hier an dieser quest würde ich sagen und ich mache das jetzt folgendermaßen ne? wir machen jetzt diese quest hier wir machen diese Side quest hier und ich habe immer noch die aufnahme von also was ihr jetzt gerade gesehen habt ne? diese ersten 20 minuten das war alles noch aus meinen aus meiner gestrigen aufnahme wo ich noch kapitel 17 gespielt habe also direkt vor kapitel 17 und ja Ich habe noch die Cutscenes, also meine erste Reaktion zu den Cutscenes vom Kapitel 17, weil da sind schon einige interessante Pas äh, Sachen passiert. Äh, die habe ich noch äh, aufbewahrt und die werde ich dann irgendwann, wenn wir dieses Kapitel offiziell machen, noch mal reinschneiden, ne? weil ich jetzt nicht irgendwie die gleiche Cutscene noch mal anschauen wollte und irgendwie weil ich voll überrascht tue und so oh nein, was ist jetzt hier passiert und so ne. Ah ja ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Kapitel 17 ist zu schwer. Ich habe schon versucht, die Aufnahme wird hier nicht sehen. Wir machen jetzt hier Eikes Quest und hoffentlich ist sie nicht so schwierig, weil da war schon ganz schön übel. was da hier auf mich gewartet hat. Im ups, Nein, äh, im 17. Kapitel. Und ich hoffe, die Nebenquest mit Eik hier wird ein bisschen einfacher und erlaubt uns ein bisschen zu trainieren. Ich könnte natürlich auch mit stärkeren Einheiten oh, der strahlende Held in Kapitel 17 reingehen, das wäre vielleicht auch eine gute Strategie, aber erst einmal machen wir die hier. Ja. Also ja. Krimia und ich nehme das ein Kapitel aus 5 9, das einzige feiern das ich hier nicht gespielt habe. Ich meine 11 und 12 habe ich auch nicht gespielt, aber ich habe erst ersten und den dritten Teil mal gespielt. Von daher habe ich offiziell den zwölften Teil auch gespielt und den elften. Ich habe alle vernichtet. Siehst du nicht diese Muskeln? Sie wurden durch die Tode meiner Gegner aufgebaut. Sidem. Sidem. Sidem. Sidem. Sidem. Sidem. Sidem. Sidem. Wenn es bedeutet, dass ich hier einige deiner Leute töten muss, das ist immer noch so verdreht, ne? Diese Prüfungen können echt Leute sterben. Unsere Bände sind stärker geworden, und alles, was es brauchte, war ein Opfer von John. <lacht> er sollte es irgendwie so eine option geben so oh, die, die haben sich nur zurückgezogen oder so aber das wäre glaube ich zu einfach ne? so ähm, was haben wir hier Notlöser. so hier haben wir Ike. stärke 27 physischer angriff und er hat der tragen Oh Gott, wenn er das Ding ausrüstet, ne? Aber er hat noch eine Geschichtlichkeit von. Was ist das für ein Geräusch? und noch von dir. So, was hast du alles zerstören? Also, ich meine, offensichtlich müssen wir mit ihnen, müssen wir auf ihn mit Magie losgehen, ne? bin ganz ehrlich Ike sieht einfacher zu besiegen aus als einige gegner im im 17 kapitel also ja also keine ahnung der erste das 17 kapitel die erste hälfte war ehrlich gesagt nicht so schwer aber dann kam irgendwie so eine situation aus der kam ich einfach nicht mehr raus und ich musste die ganze zeit wegrennen und es hat nichts gemacht also es war es war ganz schön heftig was ich da machen musste also ja, äh, gucken wir mal. Hier sind zerstörbare Wände. Ja, ich nehme an, ja, Ike hat ja irgendwie diese Fähigkeit, womit er alles mit einschlag Schlag wegkauen kann, ne, so Gelände. So, aber ich sage jetzt ganz ehrlich, das sieht schon sehr viel einfacher aus als Kapitel 17. und daher sehe ich jetzt nicht so, wie uns das hier so lange aufhalten werde Ich glaube, das wird sogar nicht so lange dauern. Ne? Ich nehme zwei Heiler mal mit trotzdem. So, wir haben jetzt sie hier, ne? Und dann machen wir und packen John hier rein. Ich glaube, John werde ich im 17 Kapitel auch brauchen. Da, so, dir muss ich noch ein Dings geben. Ich glaube, ich habe glaub, wir so viel Heilung brauchen. Und du brauchst noch deine immer in Action sehen, ja? Äh, Gib mir noch ein Positiv. Na weißt du was? Gib mir mal ein Einfrieren. So, ich habe gesehen, Celine hat noch keinen Ring. Dann geben wir ihr mal von, also nicht was magie gibt. Jetzt steigt glaube ich, ne? ja. So, so. Ich habe gesehen, hier kann ich jemanden hinpacken. Hat hier irgendjemanden Hammer? Das 929, 33. Er nimmt gar keinen Schaden hier. Den kann ich ja locker hinpacken. Verteidigung 33, ne? Stahlaxt startschwert ja okay ihn kann ich hier platzieren er wird als Abwehr, ne so hier will ich ein Magier einpacken ich glaube ich brauche allgemein viele Magier habe ich das Gefühl ne? ja ja immer dich immer dich Und dann können wir uns hier an hm. ich kann aber nicht doppeln mit Donner ah, Verdammt, reicht natürlich wieder nicht ein hm, ich könnte ja auch hier so anlocken ne? stahlbogen warte mal den kann ich anlocken verdammt da ist noch einer 31 26 <lacht> Entschuldigung. so wen kann ich denn da einpacken wie was mit dir alfred ich habe gefühl ich werde auch brauchen ne? sieht sehr irgendwie nach viel äh, Dinges aus ach sie hatte Eik, deswegen hat sie keinen ring ne also ja wir brauchen stärkere Leute hier heute wir müssen halbwegs gut trainieren ja irgendjemand irgendjemand ich glaube wir waren nicht viele Magier ne hm, hm, hm, hm also ja, der kapitel hat es ganz schön in sich gehabt aber wenn ich damit stärkeren einheiten hingehe dann wird das hoffentlich und ich hatte ja geplant ne? ich habe ich bin bewusst ins 70 kapitel gegangen ne? ich mit der Alm. weil ich mir gedacht habe ja ich gehe mal erst in die nebenquests und dann gehe ich in die hauptquests und äh, dann ist halt irgendwie immer viel zu einfach so Butcher nehmen wir nicht mit weil du musst leveln und ach dann nehmen wir ganz und dann tänzer mit hier Nein. Ah, ist das ein gutes Team vielleicht anstatt dich jemand anderen mitnehmen zum Beispiel christ aber die sind keine fliegende Einheiten ne ich habe zwar heller ich glaube nicht dass ich dir Dings brauche Ich will aber Alfred mal langsam ja hochklemmen, und ja, das ist genau das, was ich schon so oft hier erwähnt habe. Ne? Da ich alle Charaktere gleichmäßig trainiere, verteilt sich die Erfahrung. Und wenn sich die Erfahrung so verteilt, dann bedeutet das mehr oder weniger, dass ich mich nicht irgendwie auf eine bestimmte Gruppe fokussiere. ist als würde ich Pokémon spielen und anstatt irgendwie anstatt irgendwie weiß ich nicht nur meine meine sechs Team Pokémon zu nehmen, tue ich die ganze Zeit irgendwie mit irgendwelchen durch irgendwie alle Pokémon, die ich fange, irgendwie gleichmäßig trainieren und ja dementsprechend hast du dann am Ende des Spiels eine relativ schwache Truppe, mit der du nichts reißen kannst. Genau, da passiert jetzt hier gerade. Deswegen muss ich ja ein bisschen zusätzliche Arbeit reinstecken. Ich hoffe ja immer noch, dass ich das schaffe, ohne irgendwie Gefechte machen zu müssen und um zu grinden und so. Aber er hat die meiste Stärke sogar. Okay. So, dann machen wir das so, würde ich sagen. Ne? Hier sind... jemanden ein Hammer. Ihr habt alles Stahlwaffen auch. Na, ich würde sagen, wir gehen mit ihr hier hin. Ne? Erreicht ihr sie? Oh ja. Ihr habt sogar ein Hammer. Äh, ich meine, seit seid... Seid... Äh, was auch immer. Deutsch. Aber ihr habt Speere. Okay, dann. So, wir packen sie hier hin. Dann du bist dahin du gehst hier hin. Magier da dahin, dich packen wir hier Alfred, dich packen wir hier hin. sich um den und den ja, nehme ich an, ne? Lückst die beiden an? Stars so okay da müssen wir ja viel verteidigen das ist ein Verteidigungslevel hat wir halt schon ich glaube nicht so ja, dann versuchen wir uns dann die Quest die diese Mission sieht nicht so schwierig aus wie Kapitel 17 sage ich jetzt ganz ehrlich also dürfte hoffentlich nicht so stressig sein Ja, dann machen wir als erstes hier. Kann ich nicht. Mehr okay, ich wollte dich hier packen. Oh, die musik kenne ich. Oh, gegen ihm mache ich gar keinen Schaden. da ist doch irgendwie also den Dändern, thema hier in, äh im zehnten teil hm, ich kann doch das hier kaputt machen ne? Ja, ne. Dann machen sie wahrscheinlich mit einschlag Schlag fertig. Ne, 31. Nee, noch nicht mal. Dann machen wir dich mal hier. Hm, ich habe eine Idee. Aber ich mache das hier sogar kaputt. Na, aber richtig nicht. Okay, ich habe da keine... Fernkampfmagie gegeben. Denn, denn, ich denn, so wenn du so blöd bist, auf ihn loszugehen, ne? macht ehrlich fertig, hoffentlich. So, wir packen dich hier hin, damit du schön alle hier auch angreifen kannst. Habt ihr alle, ihr habt alle Nahkampfwaffen, perfekt. Jetzt packen wir dich hier hin, damit du schön viele Leute hier anlocken kannst. So ein bisschen blöd, dass er jetzt hier jemanden killen kann. Als er ja, ja, kommt, jetzt noch Stärke. Ach, die können ja auch durchbrechen, aber oh, ich hoffe, machen die nicht. Dann nämlich ganz schön nervig. So, je nachdem, keine Ahnung, wie hier der abläuft. Wenn die von alleine irgendwie halt durchbrechen und so, dann wird das nervig. Aber ich hoffe, das wird nicht passieren. Mal schauen, was hier passiert, ne? oh, Er kommt hier auf ihn los, aber ich mache ihm keinen Schaden. Doch, ich mache jetzt drei Schaden. Aber ist trotzdem nichts. Oh mein Gott, ich mache einen Schaden. Was ist das denn, Mann? Oder gehst du auf ihn los. Cool. Daneben. Und ihr werdet gar keinen Schaden machen, gegen ihn oh, äh. Boah, in diesem Spiel sind ganz schön heftig, als oh, dem mit der Assistenz angriffen ne? oh, Da wird es ein bisschen schwierig, habe ich so gefühl Okay, das ist ein Erzwitter, ne Ja. Und dann auch noch so was da war auch ein problem in dem 17 kapitel waren kurz die falsch sterbe hat auch noch sehr viel schwieriger gemacht haben so. aber niemand bewegt sich ja cool das dich heißt, kann ich einfach voller legen einfach so gratis Mit überhaupt nichts gemacht den geheilt hat ja, aber brauchst du nicht krieg den schon wenn ja. wir habe ich nicht mit einberechnet dass ich noch schaden bekomme naja oh warte mal sie tut ein rapier ausrüsten nicht mal mit feuer ja ich den down ich habe nicht gesehen war genug ja aber ich müsste auch treffen na gut halt so Ah, da kommt noch etwas extra schaffen neue animation Und hier irgendwie ne? 33 26 ja und du wirst den ja wohl erledigen können irgendwie ne mit so normalen Machen wir hier muss mal gucken machst du ihn platt was eine Eisenachse Was 28 Schaden, das ist nicht genug. Nee. Warum sagst du mir dann Aber wahrscheinlich mit dem Rapier? ne? Ja, ich glaube, ich muss dann zum Rapier wechseln. Mach mal den ja. Wenn du kriegst, ist dann hat richtig super. Oh, sehr gut, ja, mal gut, wenn mir gefallen. Reka, ich kann ja schon wieder unter das räckchen gucken. Macht mal was dagegen. So. Also ich einfach nichts an Schaden machen. Ne? dann machen wir halt ein Bündnis. Dann greife ich dich mit dem Rapier an. Ne? trotzdem zwei Schläge. Okay. Ah. Hm, hm, hm, hm. So, wer trifft mich hier? Du. 26 und 33. Äh, einer macht mir gar keinen Schaden. 33. Ich könnte mit Progertiv da reingehen, aber... Warte mal erstmal. So, jetzt die Situation, ja? Oder die Situation machen wir jetzt, die. Ja? Schaffe ich mit dem Rittertod irgendjemanden ja kaputt zu hauen? Nein. Helfen zu erledigen, ne? Ja, aber er schafft das schon. So, hier ist ein bisschen gefährlich, würde ich sagen. Ich glaube, ich muss eher ihn ein. Überlebe ich das mit ihm? Ich glaube nicht. 33. Hm. Hm. Ich weiß nicht, schaffe ich das? ja ich mich nicht? Du mich danach, verdammt. Okay. Dammt. Was den er machen? Muss sagen. Nee, ja, genau nicht kommen die leicht mit ihrem fernkampf angriffen äh, ja 16 ich kann nicht Dreck. Oh, der konnte mich sogar Mann. ah ich miss gebaut hier glaube ich ich kann ich mal was machen mit ihr hier Ja, und habe ich jetzt genau da platziert, damit ich. Ah, oh, das ist kacke. Hm, Ich könnte das hier einsetzen. Da könnte ich von Weiten angreifen. Oh, da muss ich aber auch tanzen nächster Zeit. So, oh mein Gott, ehrlich. Du wirst ja wohl niemanden hier erledigen, ne? oh Gott, doch. Stirbt sogar genau. Aber nicht, wenn ich ihn dann nur ein dein packe. So. so, wo ist er mit dem Speer? Tue ich den mit dem Speer erledigen? Ne, doch. Noch mal den ja kaputt. Ja, ich glaube, da war nicht so eine schlechte Strategie. Und jetzt selbst wenn du auf ihn losgehst, ne, auf sie losgehst, ist nicht gedoppelt. Ja. Du machst neun Schaden, wird schon klappen, ne? mit dem dings hier reingehen eigentlich. das nee, lass mal. So, da muss ich dich heilen mit irgendjemand mit jemandem ja? so, ein ja. Sein einfrieren mich, möchte ich gerne parat haben, für Ike, falls hier irgendwas schief läuft. So, dann auf mich los. Ach ja, du brichst mich, ne? Kommt, ich vergesse es dann Na, jetzt geht der Bogenschütze auf ihn los, ne? schwach hat ich die koopschläge mehr schaden machen als die an sich ja schummeln sich ja irgendwie so ein paar ap oh. da geht mein plan schon wieder hin oh, hey komm mal er ja nee, nicht gut Kret, bitte oh. Das ist immer zu viel verlangt, jetzt mal auf den hier zu warten, aber kommt schon. So, okay Warum auch zuerst den Heiler benutzen, ne? um ihn hoch zu halten damit er den Angriff aushält? <lacht> so, jetzt haben wir ein Problem. erst ist Maximum, level. dass er verschwendet ist. Hier erfahrungspunkte cool. Geht mir so auf den Nerven, blöden Koop schwingen okay Kann mal, keine Verstärkungstruppen, finde ich gut. Oh, was haben wir hier? Gut, wir können John ja einfach reinpacken, weil er hält einfach voll viel aus. So, du hast du hast nur purgativ, okay. Okay. Ah, wir können einfach jetzt hier reingehen. Ja, kann man auch machen, aber ich will das hier machen. Äh, weiß man, dieses Kapitel ja noch aufbringt, ne? Ich glaube noch zehn Millionen äh, Verstärkungstruppen, ne? Man weiß es nicht. So, ich mache ich fertig mit Liberation. Der Hexenfall, der wird mich aber nicht erledigen können, ne? Sicher. Wir haben 5 erreicht. Was hier ja auch bestimmt aushelfen aus wird. Göttlicher äh, oder auch immer. Okay, das ist nicht schlecht, ne? Glaube ich. So, mache ich jetzt hier, ne? Meine Bündnisse eigentlich schon einsetzen. Ne? Ich will ja aufwahren, so, aber ich hier, Mann? hast du Dings eingesetzt? etwas hey, Gehalten, ne? was hast du? Du hast 29 Schaden, hat noch zwei Schaden. Du hast doch Protection eingesetzt. Du gehst hier rein, würde ich sagen, oder? Dann kannst du ihn mit Donner erledigen. Oh ja mal den ja cool. dann bist du hier rein und schon ähm, also verdammt äh, aber wenn ich den hier einsetze bringt dann auch nichts du ist keinen fernkampf dann ändern wir mal Ja, immer kurz ähm, dann muss hm, aber nicht in reichweite von irgendjemanden muss aber auch nicht tot aber das glaube nicht anders aus mit den kamotten <lacht> finde ich ja, da mache ich den ja und eine Protection, das reicht noch nicht mal, wenn ich doppelt verschämtheit hat, Priester. Ja, jetzt gehe ich hier ja, einmal dich platt. hat reicht aber auch nicht gibt es doch nicht mal wird ah, würde auch nicht reichen bringt auch nichts irgendwie jetzt ja anzugreifen weil weil äh, dann kommt der heiler hier und halt den wieder hoch ne? das bringt also auch nichts ich auf dich so was mache ich jetzt hier er, er verschwindet jetzt hier erfahrungspunkte sieht sowas von aus als könnte ich hier gleich irgendwie es könnten wir gleich oder so kommen Nah dran zu frecken, ich habe vielleicht ihn ein sollen. So, habt ihr Fernkampfwaffen? Uh, ihr werdet ihn, er wird ja wohl nicht denkt sie alle den können. Alfred. Bin ziemlich sicher, wird Alfred nicht erledigen können. Okay, ah, das ist eine Menge Schaden, aber funktioniert War leider gebrochen. Zweimal, aber okay. Oh, dann kommt ja auch noch da. So, kannst du ausweichen? Warte mal, null triffst du mich dann zu null Prozent? Was? Denn hier los? mich zu null Prozent? Oh, habe ich gar nicht gecheckt. Ja, da habe gar nicht gecheckt irgendwie. die Gegner hinterlassen. Ah, geht okay. Kapitel ist bisher sehr viel schilliger aber der Anfang des 17. Kapitels war auch schillig Nehmen bitte daneben. Boah. Es ist nur so die letzte Hälfte, die irgendwie sehr schwierig war und einfach zu viele Gegner waren, gegen die ich auf einmal kämpfen musste. Und da kommt Verstärkungstruppen super. Okay, aber nur von da ne so ich habe aber noch einen Zug Mann. Ich kann jetzt tanzen noch vom weiten angreifen ein Gegner weniger oder ich glaube ich lieber ein Gegner weniger ne was ist der andere Typ hier hingehen, aber... Oh, da mache ich den platt. Ich glaube, das ist mir wichtiger. Mal ein, So. lass mich mal kurz zu gucken hinterlassenen gegenstände oh, elfen cool ja, und die kommen jetzt hier mit den ganzen killer sachen ja, sie macht den platz sehr cool dann er nur das ist immer noch der gleiche von vorhin ne? 30 31 33 Ist ja, sind ja ex axtkämpfer kämpfer nee. muss ich wohl ein bisschen erfahrungspunkte aus dem fenster werfen nee? warte mir jetzt alles langsam kämpfer das okay, du hast ausweichen von 72 okay okay warte mal schaffe ich das eigentlich 31, 30, 31. Er nimmt 11. Nee. Ich bin hier eingehen und den hier versuchen zu legen. Weil er nimmt keinen Schaden von all den Leuten hier. So, kann ich dich einfach kaputt prügeln? Kann ich. Da hilft dir deine Protection auch nicht. Er boxt sich dich, dann box sich dich, boxt sich mal und nochmal. Bevor er mir nervt wird, ne? Oh nein, 27. Äh, ist okay. So, ich kann ich einfach ja, ihn kann ich ja einfach so einschicken, ne? nehme ich überhaupt alle. Ja, natürlich. Okay, ähm um. verdammt. Ich geh du mal hier hin. Wants back up. Spark ultimate Corin. Dann brauche ich wahrscheinlich purgativ hier. So, jetzt machen wir die Rechnung noch mal. da ja, bekommt ja immer mehr Ausweichen, ne? So 30, einmal 30 und 31. Keiner ja doppelt, weil alles Rüstungsleute sind. Ich könnte eigentlich den hier machen, ne? Dann bin ich gar nicht in Reichweite von den meisten. Nicht in Reichweite von gar kein Er kann sowieso nicht kontern Von daher ist voll blöd, den irgendwie in Dings reinzupacken. In Reichweite von denen. Ja, ich glaube, dann kriegen wir noch mehr Geschwindigkeit. Ne? Vielleicht sogar noch mehr Geschwindigkeit. Oh ja. Stimmt, er hat ja irgendwie voll Probleme mit Geschwindigkeit. Ne? So, das kann nur er ihn erreichen. Cool. Durch kann ich dann einfach hier hinpacken und muss die halt sowieso nicht gedoppelt oder gibt überhaupt keinen Schaden, wenn ich mich So, mit der muss ich den links mal einsetzen, weil du jetzt sowieso Ach, drauf gehst. Mach ich leider nicht um ihn zu töten, natürlich nicht. ist bisschen riskant, aber klappt. Du hast halt das recht aus, ne? Ja. So. Dann, ja. Wenn dabei sind, ne? Läuft sowieso jetzt ab. Ist doch schon tot, man hat schon 0 AP gehabt. Entschuldige, was warum hast du nur neun Erfahrungspunkte gekriegt? Was zum sowieso, in den einen Typen wieder hoch. Oh. Okay, los geht's. Okay, Aua. ist okay. Celine ist da und Citrin. Äh, und du nimmst keinen Schaden und er nimmt auch keinen Schaden. Das war eine verschwendete Runde. Oh mein Gott. ich will jetzt fp nö so, jetzt haut er mich einmal oh. Oh, so, er kann gerade ein beschütze ich gerade muss sie nach unbedingt noch hochhalten und er jetzt auch Jetzt wirklich ehrlich, ne? Okay, komm mal von da. So, hier ist auch noch einer. <lacht> Hallo, da so, irgendwas sagt mir, ich Sollte vor ihm wegrennen. Hm. Er macht 45 Schaden, alter. Aber er trifft nicht so gut. Warum macht er mit dem Hammer mehr Schaden? Den Urwahn mehr Schaden als mit seinen legendären schwert <lacht> so sagen ich Wagen hier und ich habe erreicht ja er kann ihn erledigen dann mache ich auch was ihn fertig ja sind ja gar keine Leute das sind so so krierte Leute, ne? Von den, von den Emblemen. ich ja, aber nicht einfach fertig. Unsere also, Ruhe hier. Stellt sich gut als Oberpriester. Oh, ich sehe gerade oh, ist auch noch einer. Weil du hast auch Geld, ist klar. Ich glaube, ich brauche ja... Ich will aber nicht, dass er abhaut oder, oder... ich ihn vergesse oder irgendwie so was. wenn ich ihn angreife, wieder getriggert. So. Entschuldigung, was? So, deswegen. Okay. So. Jetzt aber ja, alle erledigen, glaube ich. Entschuldige, wie bitte? Man hat sie keine Erfahrungspunkte. Was ist das denn die auf einmal? Ah, jetzt gehen sie beide auf sie los. Hier los. Okay, wenn ich alle bis auf einen erledige. Ne, wenn ich alle erledige, dann dürfte halt eigentlich machbar sein. Ne? Ich glaube, ich das schaffe. Ich mache den nichts an Schaden. Naja, ich glaube, da gefällt mir nicht. alle mit einem schlag erledigen ja. aber die machen einfach ich mache einfach gar keinen schaden gegen die aber fünf schaden gegen ihn cool ne? Sie da ein Gefahr reingepackt. So, einzige was ich dann jetzt noch wüsste. Mhm. Sehen fertig machen? Nö. Also halt. danach ja, reicht als nicht, Mann. So, ich tue ja jetzt mal dich. gehen sowieso nicht auf irgendjemanden. wenn jetzt hier erstmal weg. Ja, du bewegst dich jetzt face. So, bewegt sich hier geface nach oben. ich könnte einfach jen jetzt hier liegen lassen ne? er kümmert sich um die leute hier alle aber hm, warte mal. 18 21 Uff. also ja, wenn du glück hast kriegst du sogar ne? Ja, jetzt kriegt sie wieder Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, was das gerade war. Lichtblatt. Und auch hauptcharakter hochgelevelt zu bekommen für nächstes Kapitel wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? So, du hast nichts zum... halt den ja machen ne? er nimmt ja von nichts schaden ja ne? Ne? jetzt bewegt sich eigene wenig bewegen sich alle verlaufen Aha. Oh, jetzt wollen sie alle die Wände kaputt machen. Ne? Wow, du bleibst einfach hier stehen und akzeptierst dein Schicksal. Ja, da war natürlich perfekt wird, drehen ne? duft, duf, duf, duf. <lacht> duft, duft, duft. Duf. Sehr cool. Okay, ja, mein platz So. Ich meine, ja. Was wir sonst machen, ne? jetzt wo geht er jetzt hin ne? ich könnte ihn ablenken zu versuchen ich brauche jemanden der mehr bewegung hat habe ich aber nicht warum man... warum haben meine berittenen einheiten genauso viel bewegung wie ja, das stimmt irgendwas nicht Mann. kann ich irgendjemanden da noch Graz erledigen das ist noch ein Magier, ne? Ganz kurz da. Ja, ich kann ich sogar erledigen Dann kriege ich dann Elfen Donner hier und dann habe ich auch keinen Magier, um dem ich mich hier kümmern muss. Aber ah, erstmal. Ah, da unten rechts, ah, der hat sich bewegt, gut. Starschwert. Dafür ja keinen Schaden machen, ne? Nö. Komm mal her. So, dann mal dich mal hoch, weil warum nicht, ne? So, und du kannst dann rechts bei den, bei denen ja mithelfen. Hey, warte mal du kannst dich um ihn kümmern ja, ja vielleicht nicht schlecht oh, ich bin mir ziemlich sicher aber warte mal du hast ja nur Ah. Vielleicht bringt's das. Ah, aber sie hat keinen. Oh. Ah. So, Keine Erfahrungspunkte. Warum Verstehe nicht? Ja, und Wir müssen ja gleich abhauen. Kein Schaden. Keine Erfahrungspunkte. Und er hat den Köder geschluckt. Aber ich meine nicht blatt. der. Korporativ-Typ teilt halt ihn auch. Er hat auch keine erfahrungspunkte bekommen. Okay. Entschuldige was? Wie bitte? Der fahrt ganze Ding kaputt gemacht. Was hat denn für ein bekack Hallo? Ah dann denn?